Herzlich willkommen zum Smarter entwickeln Podcast. Heute mit der Folge Wertstrom vor Plantreue. Sie sind beim Kunden, haben eine Verhandlung und es geht um einen Verkauf oder eine Gewährleistung oder suchen sie sich irgendwas aus und die Verhandlungen ziehen sich etwas. Es dauert länger. Sie sind mit der Bahn gekommen und wie in Ihrer Firma so üblich, wurde ein fester Zug und eine Fahrkarte mit Zuchtbindung reserviert. Jetzt stehen Sie da. Was machen Sie? Bleiben Sie da und verhandeln Sie weiter oder fahren Sie und nutzen Sie die Fahrkarte. Nehmen Sie die lose Chance, jetzt noch etwas mehr zu erreichen oder nehmen Sie die Option, bei der Ihnen die Sekretärin mit Sicherheit das Ohr abkauen wird, dass Sie die Fahrkarte haben verfallen lassen. Bestimmt eine Euro 100 Fahrkarte ihre 10.000 Euro Verhandlung? Naja. Am Wochenende haben sie Besuch. Ein großes Festessen. Eigentlich hatten sie mal wieder vor, Lachs zu machen. richtig großer, ganzer Fisch im Ofen. Aber sie sind sich unsicher, ob es den gibt. Also verändern sie schon im Vorfeld ihren Plan und sagen, es wird ganz geben. Jetzt Gehen Sie in den Supermarkt und Sie sehen an der Fischtheke Lachs. Ein Fisch, so wie Sie ihn sich vorgestellt haben. So wollten Sie ihn haben. Jetzt haben Sie ein Problem. Ihr Partner, Ihre Partnerin ist unterdessen auf den Markt gegangen, um das Gemüse zu kaufen. Jetzt sind die Beilagen für Gans und Lachs unterschiedlich und Sie haben vorher verabredet, dass Sie eigentlich die Gans machen und dafür werden jetzt auch die Beilagen eingekauft. Davor nicht, aber der Lachs, Sie würden gerne den Lachs machen. Umschwenken geht jetzt gerade nicht, es passt nicht zur Absprache. Oder gehen wir ins Business, eine Woche drauf. Sie haben eine Produktentwicklung, deren Plan über drei Jahre dauert. Jetzt kam ein Entwickler zu Ihnen und hat gesagt, hier, bei dem Parameter suchen Sie sich irgendwas aus, Schnittgeschwindigkeit, Wirkungsgrad, irgendwas, was Ihren Kunden wichtig ist können wir richtig besser werden, als das Lastenheft fordert. Das geht. Das machen wir. Das verzögert noch nicht mal das Projekt so richtig großartig. Wir müssen nur diese eine Entscheidung fällen, die aber dafür sorgt, dass wir eine andere Zeile des Lastenheftes reißen. Der Entwickler ist überzeugt. und ist das das bessere Produkt für den Kunden. Jetzt frage ich Sie, wie ist Ihre Firmenkultur? Wenn Sie mit diesem Vorschlag zu Ihrem Produktmanagement und Ihrer Firmenleitung gehen, was passiert dann? Wird Ihre Initiative belohnt oder die Ihres Mitarbeiters? Oder wird einfach der, der Gewinn leise eingestrichen und Sie kriegen dauernd die Ohren lang gezogen für diese eine Zeile im Lastenheft, die Sie gerissen haben. Gerissen ist jetzt frech. ne? Eigentlich haben Sie einen Trade-off gemacht. Sie haben einen großen Nutzen für einen kleinen Preis eingekauft. Aber die Leute hacken auf diesen Preis rum. Und wenn so eine Entscheidung gefällt wird, also wenn sie bewusst entscheiden, gegen das Lastenheft zu verstoßen und eigentlich ein neues Lastenheft brauchen, wie wird so eine Entscheidung denn gefällt? Welches Gremium macht das? Wie lange dauert das? Und wird diese Entscheidung überhaupt gefällt, wenn sie so eine Frage stellen? Pläne sind gut. Pläne sind wichtig. Und alle diese Beispiele hatten einen Plan zugrunde, der dann zwar nicht gescheitert ist, aber wo Sie die Option gehabt hätten, etwas Besseres als den Plan zu realisieren, wo aber der Plan Ihnen im Wege gestanden hat. Warum? Was ist da los? Und warum planen wir, wenn die Pläne uns danach im Wege stehen? Nun, Pläne haben auch Vorteile. Wenn Sie ein Projekt aufplanen, dann verteilen Sie das in einzelne Arbeitspakete und können diese Arbeitspakete auf unterschiedliche Schultern abladen und dadurch Projekte machen, die deutlich größer sind als das, was Sie als Einzelperson machen könnten. Projektplan hat auch die Funktion, ein Projekt planbar zu machen, berechenbar zu machen, zuverlässig liefern zu lassen. Sie gucken sich an, was brauche ich, für welchen Zeitschritt, wie lange brauche ich und was muss ich gemacht haben, damit ich den starten kann? Und daraus bauen Sie dann Ihren Ablaufplan auf und stellen fest, ja, wir schaffen das Projekt bis zu dem und dem Datum. Sie haben verschiedene Stellen in diesem Projektplan, wo Zweige zusammenkommen. Subsystem A, Subsystem B müssen, müssen integriert werden. Diese beiden Züge müssen sich pünktlich im Bahnhof treffen. Sie müssen mit diesen beiden Unterprojekten pünktlich zusammenkommen. Weil wenn man sich einer heftig verspätet, dann wird sich das ganze Projekt verstehen. Das heißt, Planerfüllung selber ist wichtig. Pläne sind also gut. Pläne sind auch wichtig. Die ganzen Eckdaten, die sie haben, die ganzen Versprechen, die sie machen, die sind selber wichtig. Das Lastenheft wird ja nicht umsonst aufgeschrieben, sondern damit fixiert wird, was verabredet wurde, was sie jetzt erreichen wollen. Denn auf diesen Zahlen arbeiten ja andere Leute weiter. Der Vertrieb schätzt das Absatzpotenzial und sagt das dann zu. Und mit den Umsatzzahlen, die daraus kommen, da wird dann wieder die Gesamtwirtschaftlichkeit des Unternehmens gerechnet und der Finanzplan gemacht und aus dem Finanzplan ploppt dann das Investmentbudget raus. Und der Invest fließt dann wieder teilweise in die Entwicklung bzw. In die, in die Investitionen, die dann die Fertigung der, des neuen Produkts möglich machen. Alles hängt mit allem zusammen und es ist wichtig, in diesem Spiel berechenbar zu sein. Denn der Plan, der wird schnell zu persönlichen Zielen. Berechenbarkeit ist hier wichtig. Der Entwicklungsleiter will das Produkt so abliefern. Der Vertrieb will seinen Umsatz so abliefern. Die Geschäftsführerin will aber auch den Geldgebern gegenüber zuverlässig sein und das Unternehmen so entwickeln, wie sie es zugesagt hat. Abweichung von diesem Plan wird schnell zu einem Risiko und zu einem ganz persönlichen auch Karriererisiko. Das führt dann schnell mal zu einer Ängstlichkeit. Große, mutige Schritte mit einer geringen Eintrittswahrscheinlichkeit werden eher nicht gemacht, weil die Verlässlichkeit nicht mehr gegeben ist. Und so kommen wir an die dunkle Seite der Pläne. Pläne zerlegen Ziele und machen diese dadurch unsichtbar. Sie brechen ein Ziel runter in Arbeitspakete, in Subziele, in Siloziele Und jeder verfolgt dann sein eigenes Ziel, individuell für sich, individuell im Silo. Und nutzen für andere Abteilungen, andere Personen, ist nicht das, was uns wirklich treibt. Bei dieser individuellen Optimierung verlassen wir den Wege der Gesamtoptimierung und Wert bleibt auf dem Tisch liegen. Das Projekt ist nicht mehr in der Lage, alles abzugrasen, was es an Vorteilen gibt. Nun, wie schwimmen wir uns da frei? Wir müssen die Kopplung auflösen. Im Beispiel des Festessens, Lachs und Gans, Sie erinnern sich, kaufen Sie einfach Gemüse und das Fleisch am gleichen Ort. Ja, nicht das Gemüse noch auf dem Markt kaufen, sondern auch im Supermarkt. Sodass, wenn Sie im Supermarkt sehen, ja, die ganze ist da, aber der Lachs auch, dann können Sie umschwenken. Late Binding of Resources, ganz schöner Begriff, über den ich auch schon ein paar Mal gesprochen habe. Etwas anderes, was sehr stark hilft, ist, Ziele sichtbar zu machen. Die Frage, was ist denn die Wertschöpfung? Die Frage, was wollen wir eigentlich mit dem Projekt erreichen? Und die Frage zählt jede einzelne Zeile aus dem Lastenheft mehr als das Gesamtziel, was wir zu erreichen wollen. Ich habe hier im Podcast schon mehrfach darüber gesprochen, dass ich den Kundennutzen sehr wichtig finde und dass ich durchaus finde, dass über den Kundennutzen wir die verschiedenen Zeilen des Lastenhefts gegeneinander abgleichen können. Und wir müssen lernen, Entscheidungen zu fällen und das für normal zu halten. Also kein Gemecker hinterher, weil jemand das Lastenheft in Frage gestellt hat, weil es eine bessere Option gegeben hat, sondern wirklich im Projekt routiniert zu sagen, wir haben im Projektdurchlauf dazugelernt und wir haben eine bessere Option gefunden. Und deswegen wollen wir das Projekt jetzt ändern, weil es für den Kunden besser ist. Und ganz ehrlich, jetzt noch mal die Frage, wie äußert sich das denn bei Ihnen in der Firma? Was passiert denn da? Müssen Sie auf ein Gremium warten, das einen neuen Projektauftrag erteilt oder können Sie diese Abwägung im kleinen Kreis machen? Oder beim Beispiel der Bahnfahrt vielleicht ein Ticket ohne Zugbindung kaufen? dass der Verhandler vor Ort selber entscheiden kann, ob er jetzt noch bleibt oder ob er sich unter Druck setzen lässt und Zugeständnisse macht, die deutlich teurer werden als die eine Fahrkarte. Wertstrom vor Plantreue. Pläne sind gut und erfüllen eine Funktion, aber Pläne zerlegen auch die Ziele und machen diese dann unsichtbar. Und bei aller Planung dürfen wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Drei Wege raus. Zerstückelung vermeiden. Ziele sichtbar machen und Entscheidungen fällen für normal halten. In der nächsten Episode spreche ich über Projekte abbrechen. Wer macht denn sowas? Und da geht es darum, das Ziel sichtbar zu machen und die Entscheidung zu fällen. Weitermachen oder abbrechen. Sie haben jetzt wertvolle Impulse und Anregungen erhalten. Wenn Sie jemanden im Bekannten- und Kollegenkreis haben, der auch hiervon profitieren würde, so freue ich mich über eine Weiterempfehlung meines Podcasts. Das hilft Ihnen und mir, mehr Menschen an der Diskussion zu beteiligen und unser Umfeld und unsere Ergebnisse zu verbessern. Vielen Dank für Ihre Zeit. Und des Übrigen bin ich der Meinung, noch viel wichtiger als ein Problem gut zu lösen, ist es, ein gutes Problem zu lösen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ihr Florian Kuhnke